Hallo, bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 geht es auch um die Belange junger Menschen. Ich denke, dafür lohnt es sich zur Wahl zu gehen. Wir vom Kreis Jugendlichen in Tirschenreuth machen eine Videoaktion mit den Landratskandidaten. Diese finden Sie auf unseren Internetseiten. Weiterhin machen wir eine Podiumsdiskussion am 18. Februar in Chemnot. Bitte gehen Sie am 15. März 2020 zur Wahl.